Das Wichtigste beim Herrschrufen ist, dass man einen mittelalten Hirsch imitiert, der hat noch nicht so eine starke Stimme. Da kann man den Älteren reizen, auf den man äh, jagen will, der antwortet dann und dann kann man entsprechend zurückrufen. Also erstmal äh, diesen Hirschruf des, des mittelalten Hirsches, ganz einfach, man sagt Aua, gezogen und zieht dabei den Hirschruf auseinander. Aua. So, und jetzt kommt dann die Antwort von dem Platzherrscher, dem das nicht gefällt. Das Wildschwein kann man auch damit locken, einfach äh, grunzen, wie man als kleines Kind den Eltern vorgegrunzt hat. Und das durch den Herschuh hört sich so an. Ein Klang, so echt wie die Natur.